sind unsere Notfällchen. Wir sind diesmal zu Gast im Tierheim Pirna-Krietschwitz und das sind zwei kleine süße Katzenbabys, circa acht Wochen alt, wurden ausgesetzt, sind hier übrigens mit ihrer Mama, also auch die Mama steht noch zur Vermittlung und für die Kleinen suchen wir ein neues Zuhause. Da ist alles denkbar. Das können Freigänger werden, das können Stubentiger werden, die sind noch so klein, die würden sich an alles gewöhnen wahrscheinlich. Wir haben jetzt mal geguckt, es sind zwei Katerchen und am liebsten wäre es uns wenn Sie zusammen in eine Familie kommen, also, können, da kann man eigentlich gar nicht widerstehen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die wieder hergeben kann. Also wenn Sie schon immer mal ein kleines Katzenbaby haben wollten, dann kommen Sie hier nach Birna. Die sind so süß und, und die riechen so gut, die sind ganz, ganz toll. Kommen Sie nach Birna, wir suchen ein Zuhause für unsere Katzenbabys. Zwei Katerchen, schaut.